an ich alles geglaubt habe, ja, und wo ich mir ganz, und mir aber dessen gar nicht bewusst war, ja, ähm, also nicht glauben im, im kirchlichen oder ja. religiösen Sinne, ich habe unheimlich viele Glaubenssätze gehabt, ähm, die mir heute ganz absurd erscheinen. Wie ist es denn jetzt? Jetzt und hier, in diesem Moment. Ja, ich denke, dass wo ich, wir ja gerade hier und jetzt sind. ja, Zufälligerweise sind wir gerade jetzt zu dir. Ja. Ich sag mal, ich, bin, ich misstraue mir immer mehr, ja? dass ich mir nicht mehr so sicher bin wie früher, dass ich, ähm, dass ich von allen Glaubenssätzen ähm, abgeschworen habe. Also ich meine, jetzt nicht solche Glauben weißt du, das ist ein das guter Punkt, weil du äh, siehst, also Misstrauen, ich misstraue mir da, ich, einfach diese Zweifel ist einfach die andere Seite von Glauben, ja, die ausgeschlossen ja. werden soll, dadurch, dass man nichts in Frage stellt und so weiter. Das Grundthema dabei ist, dass Gedanken einen halt bis zu einem gewissen Punkt äh, hilfreich sind und dann einfach gar nicht mehr, dann sind sie einfach Hindernis. Funktioniert es ist nicht Einfach nicht. nur eine Ablenkung von, von dem was wahrgenommen wird ja. und das ist halt der, der das ist so der Modus in dem viele Leute einen ganz großen Teil ihres Lebens zu ähm, in Geschichten und äh, Gedanken und Zitaten und Samples, Gedankensamples die da abgespielt werden ja. und so weiter. Unser Thema ist was ist denn da noch Außer Gedanken. Wahrnehmung. Ja. Ich höre was, ich rieche was, ich spüre was, das ist eigentlich das Eigentliche oder die, die ja. Grundlage. Ja. Da ist, um es allgemeiner zu sagen, ich höre was, rieche was, fühle was, da ist Erleben, ja. jetzt gerade in diesem Moment. Ja. Wie fühlt sich dieser Moment jetzt an? Jetzt bei mir konkret? Jetzt bei dir und allen anderen konkret. Da geht es los, dass es schon mal nicht so leicht in Worte zu fassen ist. Richtig. Da kommen die Gedanken schon an ihre Grenzen. Hm? Entspannt. Ich sitze. Es fehlt nichts. Jetzt gerade. Ja, mit Wörtern ist es irgendwie ja. schwer. Wenn man sagt, ja. gut, was ist gut? Also ja, genau. Ich vermisse nichts. Da ist ja. nichts zu vermissen. Da ist Entspannung, vielleicht. Da ist Sitzen, auf um alle Fälle. <lacht> Also um für uns alle zu sagen, ja, das ist Entspannung, mehr oder weniger vielleicht, ähm, sitzen und ja, fehlt was? Ja, womöglich Gedanken. Gedanken fehlen? Ja. Ja, Diese Gewohnheit, dass äh, immer was zu tun sei, also immer was auftaucht, was gearbeitet werden darf und kann ja. oder muss, je nachdem welche Haltung man vorherrscht. Ja. Also Gedanken schicken die Aufmerksamkeit immer in, oder sehr oft in irgendwelche Projekte. Projekt Zukunftsgestaltung, Absolut. Projekt Vergangenheitsbewältigung. Ja. Und in dem Modus scheint immer was zu fehlen, weil es, worum es geht, immer nicht jetzt ist. Es ist immer Vergangenheit oder Zukunft. Im direkten Erleben von jetzt, außerhalb von Gedanken, ist es genau umgekehrt. Da fehlt einfach gar nichts. Und das ist doch als Sicherheit, oder? Du hast gerade das Thema Sicherheit erwähnt, im Zusammenhang mit Glaubenssystemen. Das ist, was was, äh, was wir oder was Menschen äh, äh, im Glauben suchen, ist Sicherheit. Ja. Aber ja. dieses, es fehlt nichts ist für mich auf eine gewisse Weise eine Sicherheit, es fühlt sich stimmig an. In, in dem Moment, ja, ja, in dem Moment, ja. ja. Und dann kommt sofort aber das äh, Segen dazu und sagt, ja, aber äh, was werde ich heute Mittag essen und wie komme ich heute Abend nach Hause? Und, und wodurch bezieht dieser Gedanke seine Autorität? Ja. Wie kann der dich einspannen, dass du für ihn arbeitest, wenn du weißt, ja, Sicherheit gibt es jetzt und nicht wann anders. Also entweder ich merke es gar nicht, ich äh, äh, lasse mich sozusagen mit diesen Gedanken mitreißen und merke das gar nicht oder merke das später oder merke es auch manchmal gar nicht ähm, oder sage, naja, da ist schon was dran, also da muss ich mich noch drum kümmern. Jo, also das ganz der, nächste äh, Gedanke, ja? der nächste Gedanke, der ja. nächste Gedanke, Bestätigt den ersten. Ja, Hast du jetzt also, ja, ich nicht ich der Erste. <lacht> und ich finde jetzt, also wenn ich, ich versuche mal mit anderen Menschen manchmal darüber zu diskutieren, obwohl ich das meistens inzwischen ziemlich frustrierend finde, die sagen dann sofort, ja ja, aber aber aber. Und dann finde ich das so frustrierend, dass ich sage, ich ja, aber äh, die Welt und überhaupt und ich muss mich doch äh, schützen vor. Äh, vor den Gefahren und, ja, du hast gut reden und so. Weißt du, das hieß, die Menschen, die am meisten denken, sind am, meisten, am besten geschützt und fühlen sich dann sicher Das zu. denken die, ja. Denkst du das auch? Ich weiß nicht, wer Ross und Reiter ist. <lacht> also, ähm, vielleicht bist du weder noch. Das, gibt nicht. das wäre schön, wenn es so wäre. Theorie. Wenn ich es so empfinden würde, sagen wir mal so. Ja. so. Wenn du das empfinden möchtest, garantiere ich dir, dass Gedanken keine Hilfe dabei sind. Das ist mir inzwischen auch klar okay. geworden. Deswegen meine Frage, woher beziehen die ihre Wichtigkeit, wenn du sagst, okay, die sind die Ablenkung von dem, was mir wichtig ist. Ja, Woher beziehen die ihre Autorität auch, ne? Ich würde sagen, das ist Gewohnheit. Aber okay. ich, ich, ich, ich wüsste nicht, wer dem Autorität geben könnte, außer dass dem Autorität gegeben wird. Also ganz unpersönlich taucht etwas auf, woran nicht gehängt wird. Weil vermeintliche Sicherheit, weil Erfahrung, vermeintliche Erfahrung sagt, das vorgestellte Ergebnis wird auf dem und dem Weg erreicht und so weiter. Also, wenn, also ein Versprechen. Ja, ein Versprechen, dass etwas wieder ähnlich wird, wie es schon mal war, und da die vermeintliche Sicherheit äh, wieder herrscht, mhm. mit der gewohnten und bekannten Unsicherheit, die in eine Sicherheit aufgelöst werden möchte. Ja. Ja. Also Angst und Sicherheit sind die zwei Themen. Also Angst absolut und das Versprechen von Sicherheit. Ja. Ja. Also ich würde es muss ja, halt, um, um den oder das zu finden, was dem Autorität gibt, müsste in dem Moment der Gedanke auftauchen, such, such, such das, such was, <lacht> ist da was? Also, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, schau hin, was gerade jetzt ist, ja. Ja. dass der, dieser Trigger, dass nicht das alte Sample abläuft, sondern neu ist. Mhm. Und vielleicht keines mehr. Oder? Also, äh, dieser Moment, äh, in diesem Moment ist spürbar, was passiert, wenn die Aufmerksamkeit sich in Gedanken an die Zukunft richtet. Und, an, äh, und auf die Bedingungen richtet, die in den Gedanken vorkommen, wie die Zukunft sein sollte und wie sie auf keinen Fall sein darf und so weiter. Mhm. Also da ist es, so soll es kommen, das wäre schön. Dann hätte ich Frieden Sicherheit. So. Aber was, wenn das passiert? Uh! Ja, dann geht die Platte einfach weiter, weil das Denken immer Sicherheit im Denken sucht. Das ist immer, ja jetzt, aber... Ja. Und ähm, mein Tipp wäre, darauf zu achten, wie sich das anfühlt. Ja, fühlt sich das sicher an, in Gedanken zu sein, oder fühlt es einfach nur ein bisschen abgestumpft an, ein bisschen äh, distanziert, ein bisschen dissoziiert vom Erleben. Also wie so ein kleiner Sicherheitsabstand zur Zukunft oder was auch immer. Ja, wie so ein kleines, vor allem auch ein Sicherheitsabstand zur Gegenwart. Hm? Ja, aber also das hat ja so den Auslöser, dass du von möglich oder möglicherweise losgehst, um was zu sichern. Also. Das ist den praktischen der, Aspekt dieses Gedankens. Praktischen ja. Aspekt, ja. Wenn ich jetzt aber sage, äh, ich bin hier und jetzt und ähm, was in 20 Jahren ist, ist mir wurscht. Hm, ist auch nicht wirklich gut. Äh, ich sage äh, nichts gegen. Ähm, Rentenversicherung <lacht> <Okay>. <lacht> oder Gesundheitsfürsorge oder Urlaubsplanung, um mal sowas zu nennen. Mhm. Ja. Ähm, nur ist, ähm, ah, okay. ist das ein zweckmäßiger das ist ja. Gedanke, der dann auch wieder ein Exit hat, mhm. statt im Urlaub zu sein oder im Alter zu sein mhm. und weiterhin im Planungsmodus zu sein. Ja, okay. Oder zu vergleichen, wie ist denn meine Vorstellung gewesen mit dem, wie es jetzt ist und was stört jetzt und wo beschwere ich mich da und so weiter. Ja. Oder ähm, jetzt haben wir die Versicherung abgeschlossen und äh, jetzt kommt eine Werbung, die sagt, der günstigste Versicherungstarif überhaupt und das Denken sagt, oh, bin ich jetzt betrogen worden? Also im Gedankenmodus gibt es einfach keine Sicherheit. Okay. Es gibt ganz nette Überlegungen, wie zum Beispiel... Sollte ich mich versichern, wäre das vielleicht eine schlaue Idee, was kostet das und so weiter, sodass das wieder zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ja, auf dieselbe Art wie, was koche ich denn heute. Mhm. Okay. Und dann, wenn es klar ist, was zu, was zu kochen ist, was braucht es dann noch? Planung, dann braucht es einfach nur, wie es da riecht, wie sich die Pfanne in der Hand anfühlt, mhm. Wärme. So, diese, der einfach der Spaß am Kochen. Ja. Ja, okay. ja. Und äh, dieser Gedankenmodus gibt sich damit halt nicht zufrieden. Ja. Der sitzt dann beim Essen und denkt sich, hätte ich vielleicht Hesse was anderes kochen können. <lacht> <lacht> was koche ich denn als nächstes? Ja, so. Wenn ich mir dann noch was leisten kann, wenn ich die Stelle noch behalte mhm. Ja, mhm. und so weiter. Mhm. Die ganze Unsicherheit, die das Denken beseitigen will, kommt aus dem Denken. Ja. Die Sicherheit, die wir erleben, ist die Sicherheit, da zu sitzen und zu sprechen zum Beispiel. Oder in ja, der Küche zu stehen und was zu putzen. Das ist die Sicherheit in der Gegenwart. Die Geborgenheit, die wir suchen, ist in der Gegenwart. Und das Denken sagt, ja, aber jetzt brauchen ich es ja gerade nicht. Jetzt ist ja eh alles klar, was ist in der Zukunft, wo ich mich nicht geborgen fühle. Und diese Art von Denken, die macht diesen Moment zu so einem Massenprodukt, zu sowas etwas Austauschbaren. Das finde ich, ich, ich, ich hänge noch am, jetzt brauche ich es gerade nicht, weil jetzt habe ich es ja. Das ist überhaupt nicht. Ja, ja, jetzt aber. Ja. Weißt du, so, das ist einfach ja. so ein Standardgedanke. Schau, wie das Erleben jetzt ist, wie fühlt sich das jetzt an. Ja, jetzt, toll, aber. Mhm. Und dann sagt das. Denken Situationen, wo sich anders angefühlt hat, projiziert die in die Zukunft und sagt, ja, toll, jetzt. Ja. Und macht es macht jetzt zu so einem Wegwerfmoment. Mhm. Ja, dass das Sicherheit ist, das war mir nicht klar. Stimmt. Sicherheit, Ruhe, Frieden, mhm. Geborgenheit. Mhm. Mein Tipp ist, schaut, wie sich das anfühlt oder fühlt, wie sich das anfühlt, die in Gedanken zu suchen. Die wann anders zu suchen, wo anders zu suchen als jetzt. Wie fühlt sich das an? Unsicher. Unsicher. Und wenn die Antwort auf Unsicherheit denken ist, hast du eine Endlosschleife. Das Denken verunsichert, uh, was mache ich jetzt? Ja. So, und wenn die Antwort immer denken ist, ja, planen, reflektieren und so weiter, dann ist es halt. Ja, dann ist es wie was essen, von dem man hungrig wird. Beliebter ist was trinken, von dem man durstig wird. Ja.